Opfere niemals deine psychische Gesundheit für deinen verdammten Job, deine Beziehung, für deine Freunde, Familie oder für nichts auf der Welt. Deine psychische Gesundheit ist zu 100% das Wichtigste, auf das du dich immer konzentrieren musst, denn ohne sie funktioniert gar nichts. Dir fallen die verdammten Räder vom Wagen.